Es heißt, die Wahrheit wolle ins Licht, doch oft ist sie nicht leicht zu erkennen. Mein Name ist Hofer und ich lade Sie ein auf eine Reise ins Unfassbare. Wir leben in einer Welt, in der Traum und Wirklichkeit nahe beieinander liegen. In der Tatsachen oft wie Fantasiegebilde erscheinen, die wir uns nicht erklären können. Können Sie Wahrheit und Lüge unterscheiden? Dazu müssen Sie über Ihr Denken hinausgehen und Ihren Geist dem Unglaublichen öffnen. Wenn Sie zwischen Realität und Fiktion unterscheiden wollen, dann besser nicht durch Ihre Sinne. Auch die Geschichte, die Jay Ihnen heute präsentiert, wird die Verlässlichkeit Ihrer Sinne in Frage stellen. Ist sie wahr oder haben wir sie erfunden? Das verraten wir Ihnen erst hinterher. Doch ich warne Sie, Sie werden den Unterschied zwischen Realität und Illusion nur erkennen, wenn sie lernen, zwischen den Zeilen zu lesen. Es war eine Bilderbuchkarriere. Ein Politiker, nennen wir ihn H.C., baut eine Partei über Jahrzehnte hinweg auf. Das Versprechen, die eigene Bevölkerung zu verwöhnen und zu bevorzugen, trägt er dabei als verinnerlichtes Mantra vor sich her. Und tatsächlich, im Jahr 2017 schaffte er es als Vizeregierungschef in eine Koalition. Doch schon eineinhalb Jahre später wird ein Video publik, das seine wahren Absichten offenlegt. Das führt zu Ermittlungen der Staatsanwaltschaft. Hat er all die Jahre das Volk vorgeführt und nur in die eigene Tasche gearbeitet? Er tritt von allen Ämtern zurück und will mit Politik nichts mehr zu tun haben. Trotz alledem wird er bei den gleich darauf folgenden Wahlen von fast 45.000 Menschen per Vorzugsstimme gewählt. Kurz darauf wird er von seiner Partei in die er viel Aufbauarbeit gesteckt hat, verlassen. Das ruft seine inneren Dämonen wach. Wer hat ihn gefilmt, als er, frei von der Leber weg, seine persönliche und politische Agenda preisgab? Diese Frage lässt ihm keine Ruhe. Die Polizei finden bei einer Hausdurchsuchung umfangreiche Unterlagen. H.C. sammelt verbissen vermeintliche Beweise, die eine Verschwörung gegen seine Person untermauern sollen, an deren Spitze stehen, seiner Ansicht nach. Die israelitische Kultusgemeinde, die Niederösterreichische ÖVP und die Freimaurer. H.C. tritt schließlich einer obskuren Partei bei, deren Name entweder für die kodierte Form von Dierhö oder die Abkürzung dümmster anzunehmender Österreicher steht. Als deren Spitzenkandidat möchte er Bürgermeister in der größten Stadt seines Landes werden. Umfragen zufolge wird er zumindest den Einzug ins Stadtparlament schaffen. Und das wahrscheinlich mit einem mehr als respektablen Ergebnis. Und dann steht seiner Kandidatur im gesamten Bundesgebiet nichts mehr im Wege. Es wird Zeit, Ihnen zu verraten, ob wir die heutige Geschichte erfunden haben oder ob Sie ihr beruhigt Glauben schenken können. Wenn Sie das für ein Märchen halten, dann haben Sie sich geirrt. Denn es gibt ihn tatsächlich, diesen Politiker, diesen HC. Wenn Sie also das nächste Mal einen Wahlzettel in der Hand halten, sehen Sie ihn sich sehr genau an. Vielleicht entdecken Sie seinen Namen darauf. Also schärfen Sie Ihre Sinne für das Unfassbare und toi, toi, toi.